Boah, Heute kam die Post und ich war stinksauer. Warum? Heute lag die eigentlich schon längere Zeit erwartete Gaspreiserhöhung im Briefkasten. Solche Erhöhungen sehe ich in den letzten Wochen häufig äh, bei meinen Kunden, die ich schon länger betreue und die selber schon diese Erhöhung bekommen haben. Aber das, was ich heute bekommen habe, das hat mich trotz allem doch fast von den Socken gehauen. Der Preis meines Anbieters ist um sage und schreibe 250% auf den dreieinhalbfachen Preis angehoben worden. Statt bisher 62 Euro soll ich nun ab Februar 209 Euro monatlich Abschlag bezahlen. Ich als Energieberater habe natürlich meine Quellen und bin sofort tätig geworden. Und habe dabei eine Ersparnis von immerhin 640 Euro herausrechnen können. Also bisherigen Anbieter gekündigt, neuen Antrag gestellt, neuen Antrag weitergeleitet. Dieser wird jetzt bearbeitet und ab 1.2. habe ich einen neuen Anbieter mit vernünftigen, in Anführungsstrichen vernünftigen Preisen. Natürlich auch nicht vernünftig, aber doch vergleichsweise günstigen Preisen. Und genau. Das ist das, was ich jetzt daraus gemacht habe. Aber was hast du davon, dass ich das gemacht habe, dass es mich gibt? Nun, dein Vorteil davon ist, dass du, wenn du diese Erhöhung auch bekommen hast, oder eine ähnliche Erhöhung bekommen hast, durch mich ganz schnell einen neuen Anbieter finden kannst. Was musst du dafür tun? Nun, ganz einfach, du schickst mir deine Abrechnung oder dein, dein, dein, deine Erhöhung und ich rechne für dich dann nach einem kurzen Gespräch und weiteren Formalitäten, die wir ganz schnell machen, durchführen können, anschließend dein Angebot aus. Erstelle dir dein Angebot, schicke es dir zu, alles was du dann noch tun darfst, ist eine Unterschrift zu leisten und der Rest wird dann wiederum von uns erledigt. Also, wenn du auch stinksauer bist auf die Erhöhung, die da gerade ins Haus kommen und da etwas tun willst, dann schreib mich einfach an, ruf mich an, komm in Kontakt mit mir und lass uns einfach mal das Angebot rechnen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und alles Gute, dein Frank.